Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet: Gestaltung von Geschäftsbriefen. Was sind die formalen Bestandteile von Geschäftsbriefen? Formale Bestandteile von Geschäftsbriefen sind: Briefkopf und Datumsangabe, die Postanschrift des Absenders, die Anschrift des Empfängers, eine Betreffzeile, eine höfliche Form der Anrede der Textteil des Briefs, sowie Anlagen- und Verteilervermerke. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Gestaltung von Geschäftsbriefen. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten-vermitteln-trat.